Hallo, mein Name ist Bernhard Spange und ich bin Statistiker an der Universität für Botenkultur. Ich möchte im Folgenden kurz unseren Beitrag für die ICM Beyond 2021 vorstellen. Unser Titel lautet ICM During the Pandemic. Wir haben einen englischen Titel gewählt, einfach weil auch der, die Konferenz, der Titel der Konferenz auf Englisch ist, ICM Beyond, und weil die drei Buchstaben von Inverted Classroom Method, wenn man die flippt oder durcheinander mischt, auch in dem Wort Pandemic wieder vorkommt. Nun zum Inhaltlichen. Ich habe das im Wesentlichen in drei Teile gegliedert. Also jede Vor Lehrveranstaltung bedarf einer Vorbereitung, äh, einer Abhaltung und natürlich das Thema Prüfen muss auch irgendwie bedacht werden. Wenn wir uns das anschauen, wenn wir hier für unsere Lehrveranstaltungen Inverted Classroom Methods verwenden, dann war diese Aufteilung in selbstgesteuertes Lernen und in Präsenzlehre in Prä-Covid-19-Zeiten ja schon wunderbar. Was tun wir aber jetzt äh, eben in der Zeit der Covid-19-Pandemie, äh, in, in den Zeiten des Online-Lehrens? Klarerweise der Teil, der selbstgesteuerte Teil, das ist nach wie vor, kann das ja bestehen bleiben. Die Frage ist, was tun wir mit unserer Präsenzlehre im Hörsaal? Wie schaffen wir den Transfer aus dem Hörsaal in unser Online-Meeting? Und im Rahmen meiner Vorlesung habe ich mir dazu einiges überlegt und Teile davon möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Also hier sehen Sie ähm, ein Bild aus der Prä-Covid-19-Ära ähm, aus meinem Hörsaal. Die Aufgabe war, wir möchten den Anteil von Land und Wasser auf unserem Globus äh, schätzen, also eine Anteilsschätzung in der Statistik und ich habe dazu einen Wasserball Uh, der eben unsere Erdkugel aufgedruckt hatte, uh, gebeten, die Studierenden sollen den, sich im Hörsaal uh, zuwerfen und dort, wo der linke Zeigefinger zu liegen kommt, also eben auf Wasser oder auf Land, uh, das nehmen wir jetzt als eine uh, Realisation heran. Wie schaffe ich jetzt diese Transferleistung eben aus dem Hörsaal in, uh, ins Online-Meeting? Dazu gibt es ähm, ein Web-Tool, das möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Also das wäre so ein Globus, den man eben auch hier drehen kann und den kann ich sogar, wenn ich da mit der Maus da ein bisschen drüber fahre, dann kann ich den eben auch äh, ein bisschen sich drehen lassen äh, und dann nehme ich hier eben die Mitte dieser Scheibe, den Mittelpunkt und wenn da eben Wasser ist, dann ist das Wasser, wenn äh, die Mitte eben hier Land zeigt, dann wäre das eben Land. Das hat ähm, ganz wunderbar funktioniert und ganz analog kann ich natürlich auch andere äh, Methoden aus dem Hörsaal in das Online-Meeting transferieren. Ähm, also ich setze zum Beispiel sehr gerne dieses Konzept äh, von Eric Mansour dieses Peer Instruction mittels Konzeptfragen ein und auch das lässt sich natürlich realisieren. Ich kann diese Diskussionen dann, die normalerweise im Hörsaal stattfinden, eben in Breakout-Sessions äh, meines Online-Meetings auslagern. Kommen wir zum letzten Teil, zum Prüfen. Ähm, ich setze hier Two-Stage-Exams als kollaboratives Prüfungsszenario ein. Und auch hier wieder geht es um einen Transfer aus dem Hörsaal äh, in das Online-Meeting. In unserem Fall haben wir das eben gelöst hier mit Moodle und äh, für äh, so Online-Tests für die Einzelphase, als auch dann äh, diese Online-Tests verwendet für die Gruppenphase und eben die Gruppenphase passiert dann eben in den Breakout-Sessions in Zoom. Ja, gibt es Fragen, äh, Anregungen? Wir würden uns über einen sehr regen Austausch äh, bei der ICM Beyond 2021 freuen.